Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir mehr oder weniger zugelassen, also Vegeta zugelassen, dass zell perfekt wird. Und ja, Cell hat jetzt seine zell spiele angekündigt, wofür wir noch zehn Tage haben, um zu trainieren. Und ja, wir gehen das alles ganz geschillt an, anscheinend, laut Son Goku. Und ja, Son Gohan ist Level 48, wir sind Level 45, der ist viel stärker als wir und ja wir können uns jetzt um einige Nebenstories. und zwar haben wir ja eine ganze weile vier stück ähm, zwei sind in diesem gebiet hier irgendwo und darum kümmern wir uns als erstes hier was geht was machst du das von gewonnen ich höre nichts Hey Mutnoshi, hey kriegen Oh son goku ist hey, was läuft eigentlich nichts. Ich habe mich nur gefragt, ob ihr irgendwelche lustigen neuen Trainingsarten kennt. Welches Training hast du in letzter Zeit absolviert, will ich lieferung lieferungen einen Schildkrötenpanzer? Das Land mit bloßen Händen bestellen? Nein, kein Schildkrötenpanzer für mich. Krellin könnte mittlerweile bestimmt problemlos mit einem 50 Kilo Schildkrötenpanzer klarkommen. man das war der Änderung. Es hat Spaß gemacht, mit dir für das Weltturnier zu genieren Oh ja, wie ist diesen jackie Chun Typen wohl geht, gegen den wir gekämpft haben? Ja, aber war damals schon ziemlich alt, also, wer weiß. Tja, Entschuldigung, dass ich alt bin. Hä? Wir haben nicht über dich geredet, Mutten Wir haben nicht von dir geredet, okay, ich wollte schon sagen. Oh, genau, haha, das habe ich wohl falsch verstanden. Ich weiß auch noch nicht, wie ich gegen dich im Turnier gekämpft habe, Son Goku. Das war ein ziemlich hitziges Match. Das war es in der Tat. Warum kämpft ihr nicht jetzt gegeneinander? Bist du verrückt, Son Goku will mich fertig machen. Ich interessiere mich nicht für den sieg und Verlierer. Ich will nur sehen, dass wie sehr er verbessert hat. Und zum Goku, kämpfst du gegen Krelin. Er ja, hat sowieso Meister. Hey, gut cool. Ich habe schon länger Laufs drauf, äh, gegen ihn zu kämpfen. Okay, dann mal los. Aber halt dich bei mir wesentlich ein bisschen zurück, okay? Alles klar. Ich erst mal Super Saiyan die Dama und so, ne? voll unfair. Okay. Nein, so geht das. Muss ein gestecktes kam ja mehr einsetzen. Volles Power kam ja mehr. So wie ich. Ich habe jetzt vor Moment nicht gewusst, was noch mal blocken ist. Ich habe jetzt einfach mal geraten, dass L2 blocken gesund also sogar richtig. sei Dank super kam ja, ja ja ich kann nicht kajoken und super Saiyan, ist ja klar eigentlich habe mich eigentlich verwandeln ich habe meinen ausweichschritt gemacht daneben fast Ja, gerade auch die charaktere haben alle nicht so viele angriffe ne? eigentlich wird ja eigentlich gut ist man oh abwehr warum teleportierst du dich mal weg wenn du Dann kann mir ja mehr einsetzt hallo ja ich habe schon mal eine Quest erledigt so ganz mal schlecht In die Fresse! in die fresse, in die fresse. das ging ja noch war ja jetzt nicht schwierig ausgezeichnet das reicht sehr beeindruckend von euch beiden Ihr habt es weit gemacht. Das macht den meister glücklich, solche großartigen Schüler zu haben. Wirklich? So was macht dich glücklich? Selbstverständlich. Hm, vielleicht sollt irgendwann mal auch mal einen Schüler annehmen. So könnte ich ihn trainieren und gegen ihn kämpfen, wenn er breit ist. Ich denke, jetzt würde eher darum, gegen gegen deinen Schüler zu kämpfen, als ihm zu helfen. Naja, wer auch immer bei dir trainieren will, du müsstest irrsinnig stark sein, um es mit dir aufnehmen zu können. Wenn man schüler annimmt muss man ihnen mehr beibringen als nur zu kämpfen sie müssen auch manieren und disziplinen lernen ein kampf ist mehr als nur der körper den er für den kampf nutzt ja mit solchen sachen habe ich jetzt nicht so yeah. karte 39 und eine menge erfahrungspunkte noch und mal, mal an so gibt es noch neue angriffe übrigens oder schon eine weile lang was das auf mich wartet mal war ganz schnell wird ja nicht so lange dauern ich wollte eigentlich auf zum goku der direkt vor mir war kämpfen der drei Goku's merke ich gerade ja neben so geht euch also vor allem Zeit, wenn ich hat abfeuert macht aber keinen sinn da gab es noch mal eine offizielle erklärung warum das nicht geht euch ne jetzt wieder vergessen ich irgendwie kam ja aus gerade irgendwie voll explodiert er hat irgendwie was damit zu tun hat aha also, Super Sargent's viel Kraft ausgesetzt wird, ausgestrahlt wird, meine ich. Und denke Dama, die ist ja so dafür da, dass man Energie ansammelt. Und irgendwie scheint die Super sergeant Verwandlung da im Weg zu kommen. In diesem Moment, wenn man Energie sammelt oder irgendwie so was. Ich meine, irgendwie so was in der Art war, oder? Alter, vor dem Bogen geschossen. Jetzt du, komm her. Ja, Genki Dame Ex Dachenhammer Angriff, dann wir auch noch hin. Also, ich werde nicht geheilt, aber man ist auch nicht aufgeladen. Ich wollte jetzt voll den Genki Dame nach einem Zwischen die drei, er hatte ja so ein Radius hier. Der glaube ich. aus dem Wasser, da kommen die, da werden die nie merken. So. denke da war! Spirit Bomb! Jetzt habe ich die 1 zu 1 Übersetzung ne Genki heißt ja irgendwie was weiß ich nicht, Energie, ne? irgendwie sowas. Genki ist doch irgendwie, wenn, weiß ich nicht, wenn jemand irgendwie viel Energie hat, sag ich mal aufgeweckt zu wegen so glaube ich das bild ist ja mehr oder weniger so eine umsprach und äh, ja ah, ist gut jetzt reicht mal ja oh, du wolltest halt auch machen ja ich bin aber schnell aha oder auch nicht ich Bin ich mein super mann Ah, da kam der andere hat auch noch drauf geschossen Ich krieg die Krise. Noch mehr. Ja, mit da rein. hier. Ja. stehe stirb. Gut. Genau so wollte ich das. Gut, das war anstrengend. Anstrengend, der. So. Gut nächste. Nächste Quest äh, war auch irgendwo in der Nähe. Ich habe die gerade noch irgendwo gesehen. Warte erst mal wieder links hier abgeben, wenn es geht. Okay, ich bin nur, Wenn ich in meine Fittchen nehme, stand da okay. Ich würde es erst flittchen da gelesen. Da war nicht auch hier ja, anscheinend nicht. Entlengene südliche Inselbereich. Okay, da war das. Gut. Die Quest hat jetzt nicht lange dauert nee. Zehn Tage. Äh, zehn Tage. <lacht> zehn Minuten. Ja, ganze zehn Tage glaube bis die ich die Quest erledigt Ich meine, hey, einige Rollenspiele übertreiben ist echt so. Also. Kann ja sein. Ja, vielleicht schaffen wir alle Quests in diesem Part. Da wäre ja nicht schlecht. ich nicht etwas allzu nerviges machen müsste das neue gebiet das muss ich noch an erkunden hier ein bisschen ja ihr wolltet sie ja nicht aufhalten die wollten ja nicht hier wollte ich ja nicht die kaputt hauen ja vor die erweckt werden jetzt beschwerst du dich ey, ich krieg die krise hey Baba hm, wer bist moment oh, mal bist du was Son Goku? ja ich weiß sie anders aus aber ich bin zum das hast du schnell herausgefunden ich habe doch mehr herausgefunden. Ich weiß, warum du hier bist. Wirklich? Du willst mich bitten jemanden starken für dich zu finden, oder? Ah, ja das ist ein bisschen weiß ich nicht. So ein Goku ist ein bisschen einfach zu lesen, man solche Sachen geht. Was oh, wusstest du? Das kannst du auch Gedanken lesen? Ich muss keine Gedanken lesen können, um das zu wissen. Wirklich, kannst du mir sagen, ob irgendjemand stark in der Nähe ist? Hast du Geld dabei? Ähm könnte ich ja sowieso nicht abweisen ich mache es kostenlos und glaube ich die meisten leute geben mein vermögen aus damit ich ihnen helfe mal sehen Ah ja na bitte den den du suchst findest du hier in der starken Gegner das wurde auf einer karte markiert großartig danke für mein war moment dieser gegner ist zwar stark aber wirklich wäre wahrscheinlich irgendein bösewicht wenn gruppe an wie ihn wurde bestimmt ein kopfgeld ausgesetzt in der Lege sagt Bescheid. Ich habe jetzt hier das, das Kopfgeld als Be äh, Belohnung, als Bezahlung. Ach ja, äh, jetzt ist es doch nicht mehr so kostenlos. Meine, meine Dienste sind nie kostenlos. Naja, ich bin noch mal weg. Los, so klärchen Sensormon können abgeholt werden. Irgendwas. Aber sind noch viel mehr Leute aufgetaucht. sind wahrscheinlich als so random Roboter und also ne? So. Also. Ich kann übrigens immer durch die Dragon Balls einsetzen und irgendwie die Leute wieder beleben zum bekämpfen irgendwie so ich kann sehen er macht zu viel Licht ja kommt mal er ja. komm mal ja, die Eierköpfe über alle Eierköpfe ich dachte nur zwei von denen und die Fresse die haben ja alle nur ein balken okay ja, das haben wir mal helfen war ein bisschen stärker als ich Und Warum kann ich nicht Machen ja war ehrlich du du hast welche gerufen als klar. mehr muss jetzt nicht sein, ich wird heute mal alles schaffen Das hat schon wieder so drohen. Die gehen mir so auf die Müsste, aber das hatten die gerufen. Es also voll einfach, irgendwas fast tot. Kann ich mal ein Level abbekommen? Ich Denkt sich so, die waren noch nicht stark. Mann. Habe ich weggepustet. Ja, ich habe gesehen. So, ja, irgendwann wollte ich nicht verstehe als ich mir zum Gohan angeguckt habe, ne? boah ich jetzt Sanguan hat innerhalb von ein jahr ist irgendwie viel größer geworden aber drei jahre als sie trainiert haben wie zwei wochen ist er kein stück gewachsen man soll das eigentlich und dann hat ein jahr im raum von gas und zeit also auch einmal ein bisschen größer geworden was soll das eigentlich macht gar keinen sinn aufstieg aber nicht ich zum ich sehe nichts man kann ich für zum auch trainieren ja boah dauern wo sind wir wenn ich bin da war ich das haben schon wieder andere leute getriggert war leck mich jetzt muss ich noch mal die erledigen ja. ja die ganzen zufälligen gegner die bringen einen immer voll aus dem flow finde ich irgendwie so die sind ein bisschen doof Aber jetzt habe ich die getroffen Boah die posen von ihnen ich mache dich fertig oh. da wo ist der muss der grille anführer erst noch fertig Bestimmt wieder einer ne? oder auch nicht dann tut er ja keine unterstützung rufen ne? so, du bist weg Au. wie kann er ja ist als du, jetzt du, ab pulle du. Fällst du mich auf? Kann ich auch hier. was ist jetzt echt nicht, war er hat noch einen gerufen. Der war ein ganz stinknormaler. Der hat doch keine Autorität. da jetzt bin ich aufgelevelt. Gut, jetzt ist meine HP wieder voll und so. Und ich bin ein bisschen mächtiger. Wo muss jetzt hin da? Ja, lass mich die Bitte sofort treffen, ohne dass irgendjemand in mich hineinfliegt. Äh, ja, fast am Rand hier. Hi, ich mache platt. Nur so, damit es du, ne? ja, du siehst richtig aus und bist noch bezieherfrustiert macht fertig in die Fresse Aber. Oh ja nein oh ja. Ich, nicht ich wollte ich noch immer ich Okay. Muss machen, ob ich noch irgendwelche angriffe von denen ich noch nichts weiß. Hier, okay, ich wollte schon sagen, wir rufen jetzt noch einen, allerletzter Sekunde. So, da war noch keine starken Kämpfer auch an ich kann noch ein paar Runden mit jemandem kämpfen. Wir zurück zu Wasserkinnbar gehen. nur sehen kann was ich tun kann weil er ja nicht weiß sie eine Stalkerin. so wie es zornig der bauke denn denkt er ich hätte ewig zeit Oh gott ist gegen den baum gelaufen hast du nicht gesehen da hast du hast nichts du hast es also geschafft also geschafft ich habe immer noch lust auf einen kampf naja du kannst auch sterben und ich entziehen das begeben dann kannst du so viel kämpfen wie du willst Tja, also das wäre super aber das essen in der welt schmeckt besser außerdem steht sie ziemlich sauber wenn ich sterben würde. also bleibe ich ja das steht sich eigentlich von selbst aber du bist wirklich seltsam wahrscheinlich braucht die welt aber letztendlich genau diese art von retter ja, Habe ich doch eigentlich von ihr schon eine Dingens? Eine Medaille? Abzeichen? Ich vergesse jedes Mal, wieder, wie das heißt. Ne. Ja, ist klar, hat sich doch gelohnt, finde ich. So. Bobber. Alte Schachtel. So, hier ist irgendwas. Warte mal, eine von diesen Missionen war irgendwie Level 48 und so. 45 äh, Nördliches Gebirgebereich, westlicher Waldbereich, nördliches Gebirgebereich. Da will ich hin. Muss ja an hier sein. Ne? Ja, 8, ach, die 8, ach, da klingt irgendwie viel zu hart. Irgendwie passt doch 8, die irgendwie der ist auch voll der Softie. 8, der klingt irgendwie so viel zu bad. ist irgendwie. So ein Schrank halt ist ja auch einer, aber trotzdem in die Proportionen von dem voll komisch. Man haben wir hier auch so äh, Danke, Freundes Kaninchenfleisch lecker. Lecker, hm. ich habe noch nie gegen diese Berserker-Gegner kämpfe Ich denke mir immer, die sind einfach nur Verschwendung, weil. Geben mir Erfahrungspunkte, haben, weil ich noch stärker und ist die Story nicht mehr so fordernd? Und ja, und da gibt es glaube ich irgendwie so Trophäen und so oder irgendwie so was, bei denen ich irgendwie weiß ich nicht oder oh, hatte ich noch gar nicht, bei denen ich wahrscheinlich diese äh, Sacker Gegner kaputt haben muss. Ach, da bist du es, du bist es. Oh, wer bist du? Oh, was ach, sorry, ich bin ein super Zeit, da hast du mich wohl nicht erkannt, was. Ich sehe etwas anders aus, aber ich bin Son Goku. Oh, Son Goku lange nicht gesehen. Was hast du denn ganz allein in einem solchen Ort? Ich sammle Feuerholz, aber normalerweise schaufel ich Schnee. Dieser Winter ist ziemlich streng, also es ist es gefährlich rauszugehen, aber macht dir, mir macht die Kälte nichts, deswegen sammle ich euch Feuerholz. Äh, du bist echt nett, Achter. Aber ich stecke in Schwierigkeiten. Der Computer mein Körper spinnt. Wenn er heil wäre, könnte ich mehr Feuerholz sammeln. Hoch, vielleicht bist du einfach nur hungrig, du sollst was essen. Nein, das reicht nicht, um mich zu reparieren. Kennst du jemanden, der mir helfen könnte? Lass mal überlegen, Bulma. Für immer Freunde. Ja, Bulma. Wer denn sonst? Die arbeitet doch gerade an einem anderen zeit Ja, ich glaube, Bulmas Vater könnte das. Nur Bulmas Vater. Wirklich? Ja, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich werde ihn mal fragen. Aber ich glaube, das Vater hat auch, glaube ich, ist auch, glaube ich, an C16 arbeiten. Ne? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich der macht die ganzen Sachen immer. Er hat dort Luftschiff gebaut. Äh, Luftschiff. Ja, ja, eigentlich ja, ne. Als Chef, mit dem Songoku nach Name kam und wir gehen direkt dahin. Und was denkst du? Also, ich habe noch nicht alle erforderlichen Daten, aber wenn ich ein paar technische Dokumente übernette, könnte es was werden. Kralin und die anderen haben in Dr. Gerus Labor die Entwürfe von C16, 17 und 18 gefunden. Kannst du nicht gebrauchen? sie acht wurde nicht nach einem menschen gewollt er ist wie c 16 bloß wesentlich älter ich bin ein sehr alter bock dann werde ich mich mal im labor aufmachen vielleicht finde ich da ja was und oh, danke Son Goku. vor allem da steht nur monster nummer 8 das ist voll krass irgendwie so hat sich hier irgendwie was getan äh, spezialtraining kann ich jetzt hier oh, nee. äh, umgezügelte macht halten ja, ich will mich da noch nicht irgendwie ran trauen. affiniert selber, wo krieg ich das her? Hm. Okay. Ach so, wenn ich das aufleveln, kriege ich hier die ganzen Sachen wie ein Charakter, ne? Ja, Mache ich noch mal. Die dinge sind, nein warum ich habe zurück warum spreche ich dann mit der ähm, ja ich mache die fähigkeiten sind sowieso irgendwie nicht so gnadenlos irgendwie das glaube ich äh, wenn der gegner ein höheres level hat machst du mehr schaden oder niedriger also das sind jetzt nicht so geile dinge als dass ich mir jetzt hier so ein aufwand mache gegen die viecher alle zu kämpfen aber ja einmal versucht habe ich voll auf die fresse gekriegt obwohl ich auf den erforderten level war also nicht, das ist, das ist mir ist irgendwie viel zu stressig für irgendwie wenig Erfolg. Irgendwie am Ende da. Da geht man weg. Ich aber euch war gleich ne? kein spätes Problem werden. Ja, besser ich kümmere mich sofort darum. Boah. Ich sollte mich mit der Suche anfangen. Oh, da ist wieder irgendwie... Nee. Ja. Ich bin voll nervig Wir meine mal voll irgendwie aus dem Konzept, ey. Ich bin gerade irgendwie was dabei zu suchen oder so. Da kommen die so blöd wie ich kann nicht kann ich vernünftig erkunden, ey. Aber ja. Jawohl vor allem, die sind dann auch voll stark ey. also wenn die mit ein paar schlägen schon weg sind ne, dann ich ja nichts dagegen aber die, die haben mich immer viel zu lange irgendwie beschäftigt finde ich so. oh, hi. was ist das denn Mann, was war ein kauf kann ich ja eben so Fall, ich die sache verschieben das ist kompletter schrott ich habe auch das reagenzglas damit kann ich glaube ich nichts anfangen woher weißt du das wissen es ist eine forschungsberichte du bist kein wissenschaftler zum Du hast keine ahnung von sowas der ding ist komplett gegenüber. zerstörter computer er hat das noch mal kaputt gemacht sagen wo eine trunks genau verbrannte akten ja damit kann man mal anfangen hm, was ist das Alarm, eindringlinge was zur ist das irgendein Labor Roboter? töten töten ich weiß noch nicht was du bist aber wenn du dich mit mir anlegen willst dann kommen ruhig immer so ganz langsam in seine kampfpose gehe in seiner old school dragonball pose ja ich weiß wie den seine kampfpose aussieht der Dragon Ball fans wahrscheinlich auch, ne? Ich weiß ja nicht warum. Diese eine Pose wo wurde irgendwie gegen Vegeta gekämpft hat, irgendwie beliebter ist. Ich kenne nur seine, ich seine Dragon Ball Kampf, wo sie irgendwie ikonischer aber Okay, Puh, das wäre damit, wäre der Roboter erledigt. Was habe ich da vorhin aufgesammelt? Es ist etwas angekommen, sieht aber nach einer alten Akte aus. Mal sehen, was da steht: C16 Dr. Reo nachempfunden. Äh, was ist das? Steht auf der anderen Seite hey, Volltreffer C8. Ich kann zwar nicht jetzt hier fahren aber das muss es sein, wonach wir suchen. Ich zeige das lieber Dr. Briefs, aus Verband Akten halten. Okay, ja, wenn wir doch echt, wenn wir doch echt in diesem Part hier mit den ganzen Quests hier fertig. Aber ich habe so das Gefühl, danach geht es noch nicht auf zu Zelt spielen. Danach, keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich wieder Perspektiven von anderen Leuten irgendwie sehen oder irgendwie so hat. Mit die machen und was weiß ich und du hast mir dokumente mitgebracht und kannst damit achter reparieren ja müsste ich komme mit c8 okay ich komme zurück Klar doch Gruppe. dank der dokumente die sonne gefunden hat konnte sie repariert werden ich meine sie ist schon viel besser aus achter ja ich bin so gut wie neu der Doktor war wirklich ein Genie. Er hat vor fast 20 Jahren schon einen so eindrucksvollen Cyborg wie sie 8 erschaffen. Aber der Doktor hat mir gesagt, ich sei ein Fehler. Hm, was soll ich bitte an dir ein Fehler sein? Er muss da irgendwelche besonderen Kriterien für seine Schöpfung gehabt haben. Aber ich bin froh, dass ich ein Fehler bin, sonst wären wir keine Freunde geworden. Ich freue mich auch, dass wir Freunde geworden sind. Ach, da du hast mir im Muskelturm sehr geholfen. Ja, ich bringe dich hin. Okay, danke. Komisch als hier, ich bringe nicht hin zum Muskelturm. Ja, Hier, ja, ich bringe dich um was für seine so Kopf, das und bricht dir dadurch das Genick. Was okay, bis dann. Achte ja, tschüss, bis bald ich nicht da, die Mission irgendwie abschließen können, obwohl ich jetzt extra noch mal hier katapultiert. Warum muss ich dann unbedingt hier noch sein? alte Schachtel, lass du noch irgendwie. Was? So Erinnerungsmäßig habe ich hier irgendwas freigeschaltet oder so. Okay. Okay, dann eben nicht so eine quest noch übrig bin ich gut oh, da war die voller 48 okay Boah. Gut, ähm. machen wir die auch noch schnell dann machen wir die ganzen Angriffe für songo an noch <lacht> dann kommen wir ja mal gucken wir können ja schon mal ein bisschen weiter die story vorantreiben gerade, weil es noch zwischen den zell spielen passiert äh, Dende, genau denn Dende ende ist äh, noch auf zum old school dragon ball also also ich dachte du gehörst jetzt auch dazu bonk da kennst du mich noch neue Pielaf Maschine ist endlich fertig. Son Goku ist so gut wie tot. Zumindest wäre das, wenn ich die Kapsel finden könnte. Entschuldigung, könig ich Pilaf? also wo könnten wir es verloren haben? Eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht, oder? Jetzt hat Son Goku erwachsen, ist ja er auch wesentlich stärker geworden. Wir haben keine Chance gegen ihn. Was redest du da? glaubst du etwa nicht an mein pilaf Maschine? Verzeihung. Halt einfach den Mund und finde die Kapsel. Wenn wir die Kapsel gefunden haben, machen wir mache ich Son Goku fertig, dann holen wir uns die Dragon Balls und herrschen über die Welt. Was wirst du tun, wenn du die Welt erobert hast? Oh, äh, genau. Tja, als erstes, ähm, was soll ich denn tun? da ja, könnte ich wieder Was wirst du dann tun? Was willst du tun? Mund halten, okay. Ich sag das nicht. Das ist ein Geheimnis. Wow, lange nicht gesehen, Leute. Was macht ihr hier? was haben wir jetzt tun könnte ich bin auf der Setzer. Typ hat uns belauscht. Setzer, aber Typ ist aber nicht nett, oder? Ich bin es Leute. gogo du lügst der einmal den ich kenne hat hat Haare. du bist ein betrüger ach so meine haare sind anders weil ich ein super Saiyan bin ich bin da immer noch ich ich schwöre es also er klingt wie son Goku. er will wahrscheinlich wie ein punkt auch wie ein punk aussehen wie ein punkt aussehen vielleicht hat er sich unverstanden gefühlt und seine haare als zeichen seiner frustration gefärbt und frustration verstehe ich aber warum die gefärbten haare was sollen wir tun könnte ich wieder für alles gehört was wir gerade gesagt haben entspannt euch wir machen einfach wir müssen einfach cool bleiben und ihn täuschen okay ich kann jetzt was ihr sagt ja also wir haben ein ziemlich wichtige kapsel verloren und nur damit das klar ist wir haben nicht vor diese kasse zur benutzung die welt zu erobern. okay genau wir müssen überhaupt nichts schlimmes wir haben überhaupt nichts schlimmes vor du glaubst uns doch oder aber sicher doch <lacht> kein schnellmerker und sonst steht einfach nur neben so gott verdammt Oh mann ich denke ich könnte euch helfen eure kapsel zu finden was echt das willst du na klar würdet ihr nicht auch das gleiche für mich tun hast du gehört König ich wieder helfe uns er ist auf jeden fall ein ziemlich aufrechter typ idioten was denkt ihr was passiert wenn er unsere kapsel in die firma bekommt wir müssen sie vor ihm finden jawohl apropos kapsel wir wie genau wo genau haben wir die wohl verloren äh, ich weiß nicht dass wir ich weiß dass wir sie vorher noch hatten okay worum ist mein Innen? irgendwo da okay das wird wird ja lustig wir sind normalerweise nicht so viel gegner yep. oh, ja. ähm, ich sehe da was wieder verschiedenekarte Ja, bitte schön. Ja, du hast unsere Kapsel gefunden. Ja, das die Kapsel, die ihr sucht. Ja, das ist die König 4 Das ist unsere Kapsel, die für die neue Pilaf maschine war Okay. Man seid ihr Typen kacke. Schön zu sehen, dass ihr habt, was ihr braucht. Okay, ich bin einmal weg. Vielen Dank, dass uns wirklich sehr geholfen. Moment mal, hm, braucht er noch was? Bist du blöd? Du bist uns vollkommen auf dem Leim gegangen. Diese Karte, sie sich die ultimative Waffe die braucht um dich endlich zu vernichten. Ultimativ, wie bitte? Es ist ein ultra starker Roboter. Moment mal, das heißt, da drin ist was super starkes gegen das ich Kämpfen. Kann worauf waren wir dann noch? Was jetzt könnte ich auf erscheint unbedingt gegen ihn kämpfen zu wollen. Das wird nicht lange dauern. aktiviert die neue Pilaf maschine ja. Los, Pilaf maschine Lösche zum Goku aus. Ja, aber einfach nur so. Das wäre voll enttäuscht, wenn ich den Son Goku ja, einfach nur so random Gegner, Mann. Und mir passiert, wenn jetzt irgendwie bald nicht Super C 17 oder so rausgekommen Da ja, wird auch krass gewesen, weil eine noch perfektere Version von Zell. Nein, aber werden gegen die Wand geklatscht, wie du feuerst auf mich. Ich feuer auf dich ja, geblockt, ja, gut gemacht. Boah, es macht den voll fertig gut gemacht so an meine pil auf maschine oh, das hat aber nicht gerade viel spaß gemacht könnte ich wieder hat die maschine im umdrehen zerstört es gibt nur noch eine Vorgehensweise. weglaufen das werden wir uns merken äh, was denn genau alles klar gut so damit haben wir alles erledigt. Also wir können jetzt weitermachen mit der Story. Werde ich wahrscheinlich auch machen ein bisschen. Ein Hauch von Normalität. Also ein bisschen vorantreiben können wir ja, glaube ich, die Story, ne? Erst einmal gehe ich. Und hat nicht Samuan so auch Geburtstag gehabt vor den Zelt-Spielen oder war ein Fehler? bei bin ich mir nie irgendwie so sicher, was da Fehler ist und was nicht. Deswegen. Ja, sein hat diese Autofahrszene kein Fehler war, ich weiß es nicht. Ich habe das aber auch irgendwie noch nie so nachgeguckt, also früher weiß ich nicht. Das kind hat, hat weil mir hat relativ Latte. Hier ist so ein Trainingsdingen, so das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich mache ich nur das hier erstmal. Kann man ja, ja das war noch gar nicht. Kann ja, ja, ich Wollte sagen, wir jetzt hier an dem Stein aufgehalten wird oder so. Das hat übel Schaden gemacht. Übrigens, hallo mit der Piccolo, alter. okay ich mache die platten vor du konntest. das gut habe ich einfach weggetreten so kann man ja da können wir auch mal lernen ja voll daneben ja. Warum kann ich nicht? Weil ich will in meine gehen. Okay. Ja, vollbild, wenn ich mich auf ein konzentriere und dann kommt immer anders ein Baller auf mich, ey. Ja, nee, Frau. Mm, ja. Zwei Pickelos sehe ich gerade. Habt ihr so blocken? No, er ja, ja, es ist Gibt's nicht. Jetzt ging es mir letztens letztes so... Ein ganz kleiner auch oder was? Ja ich komm, komm, eine explosionsangriff wie komm, macht die ang ganzen kämpfe viel einfacher also einfach nur spam und dann sind die gegner irgendwann tot oh. Oh. hat er mich noch getroffen ich krieg die Krise. Er jetzt ausgewichen Oder auch nicht Kann auch ein bisschen dauern, aber ich so ja. weiter draufhauen, nicht so als würde ich jetzt von spielen und so und irgendwie müsste ich irgendwie darauf achten, wie viel Apino übrig sind oder so. So, dann gehen wir mal und tun mal für son was ist nicht stärker. Okay, aber wir können ja mal hier gucken da musste ich sogar lernen wegen super masenko wo es kam ja mehr da ist noch stärker kam ja mehr oder massenko man gar nicht kam ja verbraucht mehr, mehr also schließe ich daraus dass das mehr auf schaden macht sie den ganzen balken ab so wie machen Nein, kann ja mehr nicht Masenko, kein masenko und dann kein Masenko. Nur auch hier angriffen Spam, ne Ich mache das halt einfach nur um den, au den Kampf hier ein bisschen abzukürzen und so, ne? Ist egal. dann Spam, sonst bei mich zurück damit also der soll fortsetzungen hier auch wird will nichts hier in diesem part So jetzt dann schon immer song an an seiner superzeit in form diesen teil der story sah schon immer aus wie cloud aus final fantasy 7 wenn, wenn man den Mantel hier wegrechnet und Cloud hat auch so eine zackige Frisur, so eine blonde Haare, lila Klamotten, da glaube ich auch so grünliche Augen. Mein Song sieht fast genauso aus wie Cloud aus Final Fantasy 7 in seinen älteren Artwork, so in seiner Pixel Artwork aus dem Spiel, jedenfalls. Offizielle Art wird sie da natürlich nichts aus. Er hat irgendwie, meine ja nicht so dunkel wie eine Klamotten, also in Game sieht er genauso aus. Gut, okay. Wie viel sind noch übrig? Zwei, ne? wohl einer wird wahrscheinlich noch machbar sein. so ähm, ich suche einen, muss doch irgendwo so ein Ding sein. Ne? und Campingplatz meine ich da gehen wir so ein ja vollkommen neu angeführt die ganze Zeit körper einschlag hohen Betäubungsschaden so ja, machen wir das hier auch noch für massenko war ich nicht schon super massenko Ja, den angriff den gibt es auch immer in meinem spiel ich weiß gar nicht von wo er überhaupt doch ich weiß wo... doch ich weiß wo der ist aber ich glaube ich weiß wann der eingesetzt wurde war dieser eine schlag hier noch kommen wird ich habe ich nicht nicht noch im letzten moment also wird hier äh, objekte sensor ohne sorg ja voll bei verschwendung eigentlich aber man wird man kieler ich nicht aufladen genau kieler erstellen normalerweise Dann fehlt schon wieder so ein kleines fitzelchen so, okay. ich meine aber der hat nur den ersten schlag gemacht in der serie von drachenflug Ja, viele so dragon angriffe sind voll der mainstream geworden wo die wahrscheinlich nur einmal oder so eingesetzt haben zu irgendeinem zeitpunkt den sich wahrscheinlich keiner mehr erinnern kann ey. ja aber ja Komm her. ich bin den gerade mitten am verdreschen ne? und dann aber oh nein ich mache jetzt meinen konter jetzt bin ich unbesiegbar siegbar bin dann so dämlich ey. genau wie bei tetzel peria wenn die gegner irgendwie nach der zeit weg kotzt mich an ich mich fast jeden kampf drüber auf ey. Rennen die gegner vor allem weg das ist auch und die hören auch gar nicht auf die tun die ganze zeit damit es kotzt mich an es kommt mich an Abgepflegt, still mann man schon fast auf den level 50 ding auch leicht noch zu machen damit war auch noch schon mal abgeschlossen haben Wird schon zu schaffen sein irgendwie ne? ja. ich meine wie viel stärker können wir denn schon sein obwohl so, kann ich jetzt überhaupt schon machen ich erst mal 50 erreichen super, Schie super key schnellfeuer und und zwei Piccolos. Nee. Wenn ich irgendwann mal Level 50 erreichen würde, dann vielleicht. Aber warum das? Muss jetzt nicht. Da geführter Masenko. Super Masenko ist besser als Super Masenko. Wird verbraucht 42. 38, ich nehme jetzt mal an, das wird mehr Schaden machen. Ne? Also, noch mal für Tamasenko, Super masenko Ich nehme jetzt mal einfach an, das tut mehr abziehen. Ne? Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge in der nächsten folge setzt mal die story ein bisschen fort und gucken wie es weitergeht auch von normalität und ja also was ich könnte noch mal hier bei mut kurz vorbei datteln denen ja meine trainingsergebnisse vorzeigen vielleicht kriege ich aber was geiles ich kann auch meine seelenabzeichen auch noch ein bisschen hochleveln hier on screen mal schauen, mal schauen. Ja, maß gokus Medaille auf gold bringen ich habe schon so viele Goldmedaillen. medaillen vielleicht mal einige medaillen abzeichen einige sehen abzeichen die sich auch lohnen würden ja auf gold bringen geht das glaube ich schon auf gold irgendwie ähm, ja nicht unhöflich sein äh, oh, ich meine ich kriege jetzt ja auch schon wieder Dinger. ja die zelt spiele so äh, nein nicht hier. Community so. ein Goku ist ja der Anführer von einer Community, deswegen wäre es vielleicht gut, den mal hoch sein weil der wird immer in dieser einen Community drin sein. Vielleicht könnte wieder nur Leute aufleveln, die auch von denen ich noch Belohnung kriegen würde. ein Erfolgs Set Krieger. Macht man Set krieger mal höher? Haha, wäre vielleicht nicht schlecht, die mal hoch zu machen, weil da ist die Community in der drin ist. Aber jetzt gut, wenn ich jetzt hier auf äh, Dings bekomme. Hier Gold Nö. Abenteuer kommen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Okay, ist ja, sie ist anführender Kochen, Dingens deswegen wird es sich lohnen für sie auch hoch zu machen. Ja, ja, und hat immer noch auf Bronze. eines ist Trainings -Kochen. Oder Volks. keine Ahnung. Ja, du bist von erwachsenen Dingen. Erwachsener, habe ich nicht, doch. So. Dreck nicht hoch. Hm. War ich noch elf training plus 10 ja komm so ja, du bist von abenteuer krieg ich nicht komplett hoch leider hm. ich kann auch die elfte karte bekommen da ja, ich brauche noch sieben gottfähigkeit ja, jetzt auch selber gut. Denn schön an. Wieso bist du jetzt noch auf Dings 50? Das geht mal gar nicht. Schau, so ist sogar höher. z krieger Stufenbegrenzung plus 2 Okay, ich hoffe, ich habe eins davon nicht aus Mal irgendwann benutzt. Da wäre ja gut, wenn ich das dann zum Goku geben würde, ne? Weil da hier Shichi und da hier Muten Roshi. So, das ist ein bisschen nur interessant hier, was ich mache, aber was soll's. Ich will ihn noch auf Level 80, auf 80 Freundschaft bringen. Da, Verschwendung. So, haben wir noch einige Karten bekommen. Ja du bist von Training. Ja. Training-Community ist hochgelevelt. ist auch gut. hat fähigkeit ja da kommen gold nee du bist gott ist dann training ja du bist gott ich bin gott leider nicht reichen aber ist selber na komm hier na ich hätte einsetzen sollen vorhin so durch ja, oh, entwicklung einige gut äh, training die ding an die werde ich mir aufladen ja der auf 50 schon ich meine er hat fast alles voll aber trotzdem hm. ja, kommen wir ja. ja, fast Gott. Wir mal einige karten die ich bekommen habe ich hab noch eine karte bekommen da ist immer so schwierig herausfinden was ich hier neu ab und was nicht ey. ja ah, der ist neu geben wir nicht die schuld wenn das nicht funktioniert falls du einen scout hast hat der den schwanz von Vegeta abgeschnitten sie erst mal an, glaubst du mir jetzt hat sich kam ja aus war diese Karte um gefallene krieger per Teleportation zu retten. Gibt es bestimmt irgendwie so ein offizielles Trading Card Game, ne? Verschwinde sehr drei Neostrahl. Ich hatte auch mal so ein paar Karten. Ich habe die nicht direkt gesammelt, aber ich habe mal irgendwie so ein paar rumfliegen irgendwo. Da war glaube ich so ein offizielles Kartenspiel irgendwie. Äh, ich werde nicht zulassen, dass. Okay, das ist schon eigentlich vorher Spoiler ja alles. Ey. Nein, ich habe mich voll gespoilert. Gut, ich sage, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Story. Ein bisschen und also du hast mir jetzt noch was zugeben. Nö, okay, und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein, like, ein Abo ein Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schüsse Kowski.